Ich bin gerade unterwegs, im Schnitt 12 Minuten 56, äh, 5,6 Kilometer, übliches Marathon, ich glaube, ich sag nur, es ist anstrengend, aber es wirkt sich wieder mein Komet am Wachsen. Also ich ist los, 5 Kilometer warten auf mich, man sieht sich es, sind keine 56 km noch keine 5,6 aber es sind ehrliche 2,4 km, und die Maschine ist eigentlich aus. Es ist so, normalerweise fährt das Ding alleine 5 und pro Minute und ich schaffe spitzenmäßig auf. 56 habe ich es geschafft und für einen Schritt bin ich auf 30. Der Computer sagt 2,6 Kilometer. Ich bin Was kaputt. Ach, Gott. Ist echt die Hölle.